Irgendwann hat man die Komponenten eines Software-Systems dann ausgiebig getestet und man möchte nun sehen, kann ich denn auch mit diesen einzelnen Komponenten größere Systeme zusammenbauen, das heißt die Komponenten miteinander zusammenbringen, integrieren und das testet man dann tatsächlich auch im sogenannten Integrationstest und wie man da rangeht und welche Strategien es gibt, um einen Integrationstest durchzuführen, das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Gucken wir uns aber zunächst nochmal an, wo ist denn eigentlich der Integrationstest einzuordnen. Hier habe ich nochmal das V-Modell dargestellt, das V-Modell mit seinen beiden Seiten und der Integrationstest liegt jetzt also auf der nächsten Ebene über, oberhalb des Komponententests, nämlich auf der Ebene, wo auch der technische Systementwurf stattfindet. Das heißt, im technischen Systementwurf haben wir festgelegt, wie das System rein von den von der grundlegenden aufteilung her aussieht wir haben also grundlegend die komponenten identifiziert aus denen es besteht und haben auch gesagt wie diese komponenten letztendlich dann zusammenspielen sollen und wir überprüfen jetzt eben im integrationstest ob diese komponenten auch so zusammenspielen wie man sich das dann letztendlich mal gedacht hat beim entwurf was ist also das ziel des integrationstests das ziel ist es das zusammenspiel mehrerer komponenten zu überprüfen also zu überprüfen ob die auch so zusammenspielen wie man sich das vorgestellt hat und da man sich ja vorher beim Komponententest letztendlich auf die Inhalte einer Komponente fokussiert hat, also ganz genau geguckt hat, funktioniert die Komponente intern so, wie wir uns das vorstellen und liefert die Komponente an ihrer eigenen Schnittstelle auch das, was wir uns so vorgestellt haben, schauen wir jetzt, ob mehrere Komponenten eben über diese Schnittstellen miteinander kommunizieren können. Und deswegen ist auch hier mit der Lupe entsprechend eine Schnittstelle fokussiert. Da schauen wir jetzt eben etwas genauer drauf. Wir gucken, ob eine Komponente bei der anderen Komponente über diese Schnittstelle entsprechend die richtigen Aufrufe macht und ob eben auch andersherum die Komponente, die aufgerufen wird, dann auch die richtigen Daten zurückgibt. Wie kann man das prinzipiell machen? Gut. Grundlegend ist es so, dass man beim Integrationstest schrittweise immer mehr Komponenten miteinander zusammenführt und dann eben überprüft, ob denn die Schnittstellen auch harmonieren, ob sie also auch zusammen funktionieren und dafür gibt es mehrere Strategien, auf die wir hier im Video dann auch gleich noch eingehen werden. Was wir auch tatsächlich hier an dieser Stelle Schritt für Schritt mit integrieren, sind dann externe Komponenten. Wir haben ja beim Komponententest bisher uns hauptsächlich darauf fokussiert, die Komponente intern zu testen und haben versucht, alles, was drumherum ist, irgendwie abzukapseln. Da haben wir dann auch viel mit Mockups gearbeitet. Hier kann man dann aber eben auch die externen Systeme, sofern es dann welche gibt, auch entsprechend mit hinzunehmen und gucken, ob denn auch die Komponenten mit diesen externen Systemen, die ja schon existieren, auch harmonieren können. Wie sieht das Ganze jetzt von der eigentlichen Testumgebung aus? Ich habe jetzt hier mal ein sehr kleines Beispiel für mehrere Komponenten, die in irgendeiner Form zusammenarbeiten sollen. Also Komponente A spielt mit Komponente B zusammen, aber eben auch gleichzeitig mit Komponente C. A ist in dem Fall auch die aufrufende Komponente, das heißt sie tätigt Aufrufe bei Komponente B und C und nimmt die entsprechenden Antworten, die von diesen Komponenten kommen, dann entgegen. Um jetzt eben eine solche Gruppe von Komponenten zu testen und deren Zusammenspiel zu testen, brauchen wir, ähnlich wie beim Komponententest, natürlich auch erstmal wieder eine Testumgebung, in der wir diese ganzen Tests ausführen. Die Komponenten selbst sind natürlich auch wieder entsprechend in eine Laufzeitumgebung einzubetten. Das war ja beim Komponententest auch schon so. Ich meine, eine einzelne Komponente läuft nur, wenn sie in einer bestimmten Laufzeitumgebung deployed ist. Und das funktioniert natürlich dann genauso nur, wenn man entsprechend mehrere Komponenten hat. Auch diese brauchen dann die entsprechende Laufzeitumgebung. Ganz wichtig, hier kann es auch manchmal sein, dass nicht nur die Komponenten eine gewisse Laufzeitumgebung brauchen, sondern vielleicht auch die Kommunikation dieser Komponenten. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Kommunikation zwischen den Komponenten gestaltet ist. Wenn die Komponenten jetzt zum Beispiel Java-Klassen sind, wo einfach nur äh, Methodenaufrufe zwischen Java-Klassen passieren, dann reicht als Laufzeitumgebung sicherlich einfach die Java Virtual Machine aus. Wenn wir jetzt hier aber Komponenten haben, die vielleicht auch über ein Netzwerk kommunizieren, dann ist so eine Laufzeitumgebung mit einmal schon deutlich komplizierter, weil wir eben auch das entsprechende Netzwerk brauchen. Es gibt aber noch weitere Teile, die zur Testumgebung dazugehören. Auf jeden Fall haben wir beim Integrationstest auch wieder eine Testvorbereitung, die stattfinden muss. Das heißt, hier können gegebenenfalls auch wieder so Dinge wie Laufzeitumgebungen hochgefahren werden, aber auch die Komponenten können in einen testbaren Zustand versetzt werden. Und es ist gegebenenfalls auch notwendig, dass die Komponenten untereinander bekannt gemacht werden, damit sie überhaupt wissen, wen sie dann letztendlich aufrufen können. Wenn diese Testvorbereitung stattgefunden hat, dann können wir entsprechende Testfälle ausführen und diese Testfälle werden dann hauptsächlich in Richtung einer Komponente ausgeführt. Und in diesem Fall ist es jetzt eben die Komponente A, weil das ist ja die verantwortliche Komponente. Diese ruft die anderen Komponenten B und C an der Stelle auf. Es macht jetzt hier an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn, die Komponenten B und C direkt aufzurufen. Das macht man vielleicht noch zur Testvorbereitung, zum Beispiel um Komponente B und C in einen bestimmten Zustand zu versetzen, den man benötigt, damit Komponente A dann auch mit diesen Komponenten gut interagieren kann. Aber das ist eher so Testvorbereitung. Während des Tests geht es ja darum zu gucken, ob das gesamte Zusammenspiel von A, B und C hier in diesem Beispiel funktioniert. Und da A ja sowieso B und C für das, was es machen muss, aufruft, reicht es, wenn wir dann im Testfall die Komponente A aufrufen. Die Aufrufe an Komponente B und C erfolgen ja sowieso. Gut, wenn wir dann die Testfälle ausgeführt haben, dann kommt es genauso wie bei einem Komponententest auch zu einer Testnachbereitung. Das heißt, wir müssen gegebenenfalls das Ganze wieder aufräumen, wir müssen die Laufzeitumgebung herunterfahren, wir müssen sicherlich auch die Komponenten herunterfahren und vielleicht auch wieder mit Direktaufrufen an den einzelnen Komponenten auch hier wieder einen Zustand erreichen, der dem entspricht, was letztendlich vor der Testvorbereitung existierte. Wenn wir dann das alles gemacht haben, dann können wir auch hier die Ergebnisse abgleichen. Wir wissen ja letztendlich, was das Ergebnis eines entsprechenden Tests sein sollte. Wir haben ja entsprechende Spezifikationen laut V-Modell vorliegen. Wir können also abgleichen, ob sich das Ergebnis, was Komponente A uns zurückgegeben hat, ob das identisch ist mit dem erwarteten Ergebnis und können das dann entsprechend wieder in ein Protokoll schreiben. Jetzt ist es allerdings so, ähnlich wie beim Komponententest, dass auch beim Integrationstest unter Umständen nicht gleich alle Komponenten integriert werden, sondern manchmal eben auch manche Komponenten noch nicht mit integriert werden, um eben so eine schrittweise Integration zu haben. Das hat den Vorteil, dass man dann eben beim schrittweise Integrieren auch immer ganz genau weiß, was habe ich jetzt hinzugenommen und wo müsste der Fehler dementsprechend liegen. Das heißt, auch beim Integrationstest arbeite ich unter Umständen noch mit Platzhaltern. Das können Platzhalter für... Komponenten des ja gerade in der Entwicklung befindlichen Systems sein. Das können aber auch letztendlich Platzhalter sein für externe Systeme, die also tatsächlich eigentlich schon existieren, die wir aber an einer bestimmten Stelle einfach noch nicht mit integrieren wollen. Was wir ebenfalls haben... In einer Testumgebung für den Integrationstest sind auch hier wieder Monitore, die es uns erlauben, bestimmte Situationen oder bestimmte Zustände der Komponenten zu überwachen. Wir können sicherlich auch wieder die Laufzeitumgebung überwachen. Aber was wir hier auch durchaus mit überwachen, ist die Kommunikation zwischen den Komponenten. Das ist also eine Sache, die hier an der Stelle noch mit hinzukommt. Wir wollen zum Beispiel wissen, welche Aufrufe tätigt denn eigentlich Komponente A bei Komponente C? Und sind das die richtigen Aufrufe? Was geht dort letztendlich ganz konkret über die Leitung? Also welche Parameter zum Beispiel werden übertragen? Welche Rückgabewerte werden übertragen? All das kann man hier an dieser Stelle mit monitoren und kann es dann letztendlich auch ins Protokoll mit aufnehmen. Viele Elemente einer Testumgebung für einen Integrationstest sind tatsächlich sehr ähnlich zu den Elementen einer Testumgebung aus einem Komponententest und deswegen können sie nachgenutzt werden. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele, die ich nennen möchte. Zum Beispiel bei der Testvorbereitung müssen Sie auch beim Integrationstest die gleiche Laufzeitumgebung hochfahren, die für die einzelnen Komponenten benötigt wird, wie das auch schon beim Komponententest der Fall ist. Das heißt, Sie können gewisse Teile der Testvorbereitung nachnutzen. Gleiches gilt natürlich für die Testnachbereitung und sicherlich auch für das, den ganzen Ergebnisabgleich. Sie können sogar einzelne Testfälle nachnutzen für eine Komponente, weil ja zum Beispiel jetzt hier in diesem Beispiel die Komponente A dann angesprochen wird von den entsprechenden Testfällen. Und das werden vermutlich die gleichen Testfälle sein, die auch vorher schon Komponente A im Komponententest angesprochen haben. Nur, dass eben jetzt Komponente A nicht mehr mit irgendwelchen Mockups kommuniziert, sondern tatsächlich direkt mit den anderen Komponenten, mit denen es ja auch kommunizieren soll. Sie können auch zum Beispiel Platzhalter nachnutzen. Auch hier ist es ja so, dass Sie im Komponententest eigentlich für alles Mögliche um eine Komponente herum entsprechende Platzhalter implementiert haben. Und wenn Sie eben noch nicht alles in einem äh, Integrationstest integriert haben, dann können Sie eben bestimmte Platzhalter mit nachnutzen, die eben aus dem Komponententest einfach noch übernommen werden, damit sie dann wirklich auch so Schritt für Schritt das Ganze integrieren können. Gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, integrieren, integrieren, integrieren. Welche Strategien gibt es denn da eigentlich? Integrationsstrategien gibt es tatsächlich mehrere. In diesem Video möchte ich vier von diesen Integrationsstrategien insgesamt ansprechen, aber zwei etwas genauer beleuchten, weil sie tatsächlich diejenigen sind, die auch am meisten dann Anwendung finden. Die erste nennt sich Bottom-up. Was bedeutet hier Bottom-Up? Dazu muss man erstmal wissen, Software-Architekturen sollten prinzipiell hierarchisch aufgebaut sein, so wie das jetzt hier auf dieser Folie in dem Beispiel dargestellt ist. Wir haben halt ganz oben eine Komponente, die ruft dann weitere Komponenten auf, die da drunter sind. Und diese Komponenten rufen jedenfalls wieder weitere Komponenten auf, die da drunter sind. Und wenn man das genauso aufgebaut hat und keine Zyklen drin hat, und das ist immer ein wichtiger Punkt bei Software-Architekturen, den man berücksichtigen sollte, wenn man es also genau so aufgebaut hat, dann kann man eben von einer sehr guten Hierarchie sprechen und diese Hierarchie kann man jetzt beim Integrationstest nutzen, um dann eben eine entsprechende Integration zu machen. Und beim Bottom-up-Test oder bei der Bottom-up-Integrationsstrategie, da fängt man also von unten an und arbeitet sich in der Hierarchie nach oben. Das heißt, man testet erst die unteren Komponenten auf Komponentenebene. Das haben wir ja tatsächlich im Komponententest dann schon gemacht. Dann nimmt man die Komponenten der höheren Ebene dazu und die rufen dann nach unten die Komponenten schon mal auf und geht dann eben in der Hierarchie immer entsprechend weiter nach oben. Für das Beispiel, was ich hier dargestellt habe, habe ich das mal aufgeschrieben. Wir haben also zunächst die Komponententests für die Komponenten E, F und G, weil sie eben in dieser Beispielhierarchie ganz unten liegen. Und dann fangen wir an, die ersten Integrationen zu machen. Also wir testen dann zum Beispiel, ob denn Komponente B mit Komponente E kommunizieren kann. Dann testen wir, ob Komponente C mit Komponente E kommunizieren kann. Und dann können wir noch testen, ob Komponente D mit Komponente F und G kommunizieren kann. So wie es letztendlich in der Architektur notwendig ist. Die Reihenfolge der Tests auf dieser entsprechenden Ebene ist dabei egal. Sie können auch zuerst D, F und G testen und dann C und E und dann B und E. Das ist egal. Letztendlich ist es wichtig, dass Sie eben nur eine nächsthöhere Ebene beim Test dann mit hinzunehmen. Und wenn Sie dann diese Tests durchgeführt haben, dann integrieren Sie eben die nächste Ebene. Was in diesem Beispiel dann letztendlich bedeutet, dass Sie die Komponente A mit hinzunehmen und damit testen Sie dann automatisch auch die gesamte Architektur, so wie sie hier dargestellt ist. Das Gegenteil von der Bottom-Up-Strategie ist dann jetzt die Top-Down-Strategie. Das heißt, hier arbeiten Sie sich in der Hierarchie von oben nach unten durch. Das heißt, Sie fangen auf der obersten Ebene an mit Testen und integrieren dann immer die Komponenten, die auf den jeweils unteren Ebenen liegen, Dazu. ich habe das auch hier für diese Beispielarchitektur mal dargestellt, das heißt, Sie würden zuerst einen entsprechenden Komponententest für Komponente A machen, um sie halt isoliert zu testen, um zu sehen, ob sie denn so funktioniert. Und dann integrieren Sie die Komponenten der nächsten Ebene mit hinzu, das wären dann jetzt hier in dem Fall B, C und D, und testen dann also, ob Komponente A mit B, C und D zusammen harmoniert. Und dann nehmen Sie die Wiederum nächste Ebene mit hinzu, dann kommen Sie also zu einem Test, wo Sie dann alle Komponenten, hier in diesem Fall A, B, C, D, E, F und G, miteinander integrieren und diese dann zusammentesten. Das sind also die beiden prinzipiellen Herangehensweisen. Beide Integrationsstrategien haben tatsächlich ihre jeweiligen Vor- und Nachteile und die habe ich hier auf der Folie einfach mal gegenübergestellt. Bei der Bottom-Up-Strategie ist es so, dass Sie eigentlich kaum Platzhalter benötigen bzw. keine Platzhalter. Das liegt einfach daran, dass Sie ja die Komponenten auf unterster Ebene schon mal testen und dann anfangen, die nächst höhere Ebene zu integrieren. Und die höhere Ebene greift ja dann auf die echten Komponenten hinzu. Jetzt habe ich gesagt, sie brauchen nur wenige Platzhalter bis gar keine. Manchmal ist es so, dass man trotzdem noch mit dem einen oder anderen Platzhalter arbeitet, gerade vielleicht für externe Systeme, weil man erstmal die selbst programmierten Komponenten testen möchte in ihrer Integration. Und deswegen lässt man manchmal für externe Komponenten dann immer noch die Platzhalter zu. Aber prinzipiell braucht man weniger von diesen Platzhaltern. Das ist dann eben bei der Top-Down-Strategie ganz anders. Da ist es ja so, dass wir ganz oben in der Hierarchie anfangen und die Komponente, die ganz oben ist, die braucht ja auf jeden Fall erstmal die Platzhalter. Das ist schon mal im entsprechenden Komponententest der Fall. Aber selbst wenn wir dann die nächste Ebene integrieren und dann tatsächlich den ersten Integrationstest machen, dann brauchen die integrierten Komponenten ja auch wieder Platzhalter für das, worauf sie letztendlich basieren. Und dementsprechend brauchen wir hier sehr viele Platzhalter. Etwas anders verhält es sich tatsächlich mit den Testtreibern und den Testfällen. Wenn wir jetzt mal eben bei der Top-Down-Strategie uns das überlegen, da brauchen wir nur wenige Testtreiber, weil ja eigentlich immer nur die Hauptkomponente aufgerufen wird. Wir testen immer nur, ob die Hauptkomponente entsprechend das macht, was sie soll. Natürlich abhängig davon, ob sie denn auch die entsprechenden richtigen Rückgabewerte von den mitintegrierten Komponenten bekommt. Anders verhält es sich dementsprechend bei den Testtreibern und Testfällen bei der Bottom-Up-Strategie. Hier ist es ja so, dass wir entsprechende Testfälle und Testtreiber auf jeder der entsprechenden integrierten Ebenen brauchen. Und das sind natürlich deutlich mehr. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass Sie bei der Bottom-Up-Strategie alles dann nochmal neu programmieren müssen. Sie können hier natürlich viele Testfälle und Testtreiber entsprechend nachnutzen aus, der, aus den Komponententests. Und genauso ist es so, dass eben bei der Top-Down-Strategie die Testfälle und Testtreiber nicht einfach nur so nachgenutzt werden können, sondern das ganze Setup, was sie dann haben, wird ja komplexer. Das heißt, sie müssen zum Beispiel mehr Testvorbereitung und mehr Testnachbereitung machen, weil sie ja mehr Komponenten mit integriert haben. Aber prinzipiell ist es schon so, dass man einfach entsprechend weniger Aufwand, was diesen Bereich angeht, bei der Top-Down-Strategie hat, als eben bei der Bottom-Up-Strategie. Und dann gibt es noch einen letzten Aspekt, den man hier vergleichen müsste. Es ist nämlich so, dass es von Nachteil ist bei der Bottom-Up-Strategie, dass zentrale Komponenten erst relativ spät integriert werden. Und das sind meistens die Komponenten, die die sogenannte Business-Logik enthalten. Das heißt, die Komponenten, die eigentlich so den Großteil der Abläufe bestimmen, der in einem System passiert. Wohingegen eben bei der Top-Down-Strategie nun wiederum andersrum der Nachteil ist, dass ja die grundlegenden Komponenten, also die, auf denen man, ganz viel basiert, dass die nun wiederum erst sehr spät integriert werden. Dafür weiß man ein bisschen besser, wie das mit der Business Logik sich letztendlich verhält. Wir sehen also, jede der Teststrategien hat letztendlich ihre Vor- und Nachteile. und Man muss sich so ein bisschen überlegen, welche Strategie denn jetzt für einen die beste ist. Es gibt aber tatsächlich noch zwei weitere Strategien, die ich hier kurz ansprechen möchte, die aber vielleicht eher so ein bisschen so eine Mischung aus den beiden benannten Strategien sind. Das ist nämlich zum einen die Ad-Hoc-Integration. Hier ist es so, dass wir immer dann eine nächste Komponente in die Architektur integrieren, wenn sie denn verfügbar ist. Also wenn zum Beispiel die Programmierung der Komponente abgeschlossen ist, dann wird sie entsprechend integriert. Und dann gibt es noch die Variante, die eigentlich meiner Meinung nach auch vermieden werden sollte, das ist die Big Bang Integration, dann nehmen Sie dann tatsächlich alle Komponenten auf einmal, kombinieren sie zu dem entsprechenden Gesamtsystem und testen dann, ob dann jetzt alles entsprechend miteinander funktioniert. Und da werden Sie wahrscheinlich meistens feststellen, dass eben gar nichts funktioniert und Sie letztendlich auch große Probleme haben, werden überhaupt herauszukriegen, woran liegt es denn jetzt eigentlich, weil Sie ja nicht so Schritt für Schritt vorgegangen sind. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass es eher so eine Mischung aus den Integrationsstrategien gibt. Also es wird sicherlich so ein bisschen ad hoc sein. Es werden für bestimmte Bereiche wird es sicherlich auch so eine Art Big Bang geben, dass man also irgendwie so mehrere Komponenten so auf einmal dahin stellt und guckt, hm, wie funktioniert das denn? Also so einen richtigen geradlinigen Top-Down oder Bottom-Up-Ansatz wird es sicherlich nicht geben. Aber wichtig ist es halt schon mal zu wissen, welche Idealvarianten es denn hier an dieser Stelle eigentlich gibt und woran man sich entsprechend orientieren sollte. Was ist jetzt also nochmal das Ziel des Integrationstests? Beim Integrationstest möchten wir auf jeden Fall sicherstellen, dass die Komponenten, die wir jetzt entsprechend miteinander integrieren auch gut zusammenspielen. Wenn wir vorher einen Komponententest durchgeführt haben, dann können wir uns auch ziemlich sicher sein, dass jedes fehlerhafte Verhalten, was jetzt eben während des Integrationstests auftritt, auch ein Fehler im Zusammenspiel der Komponenten, aber nicht mehr notwendigerweise ein Fehler in den Komponenten selbst ist. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Es kann immer noch sein, dass man irgendwas bei den Komponenten nicht abgetestet hat, was hier dann nochmal durchschlägt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass es sich hier um Probleme im Komponentenzusammenspiel handelt. Was können wir im Integrationstest aufdecken? Es gibt unterschiedliche Probleme, die im Integrationstest erkannt werden können. Wir haben zum einen eben, dass die Schnittstellen falsch verwendet werden auf der einen Seite. Das heißt, eine Komponente, die eigentlich eine andere Komponente aufruft, ruft sie nicht so auf, wie man sich das letztendlich vorgestellt hat oder wie es spezifiziert ist oder wie es auch funktionieren kann. Beziehungsweise auf der anderen Seite kann es eben sein, dass eine Komponente eine Schnittstelle nicht so implementiert, wie das letztendlich spezifiziert ist oder wie es sein sollte. Das heißt, wir finden hier dann entsprechende Abweichungen vom technischen Systementwurf, sowohl auf der aufrufenden Seite als auch auf der aufgerufenen Seite. Wir finden vielleicht fehlende Implementierungen oder eben fehlende Objektdateien, wenn eben zum Beispiel nach einem Kompiliervorgang irgendwas nicht fertig durchkompiliert ist. Und wir finden vielleicht heraus, dass an irgendeiner Stelle falsche Schnittstellen oder eben falsche Schnittstellenversionen eingesetzt wurden. Das sind natürlich auch Dinge, die kann man teilweise schon vor der Testdurchführung erkennen. Es ist ja so, wenn Sie zum Beispiel mehrere Java-Klassen, die eigentlich als Komponenten bereits getestet wurden, dann miteinander integrieren, dann kann es sein, dass Sie zum Beispiel Compile-Fehler erhalten, weil eben unterschiedliche Schnittstellenversionen an dieser Stelle verwendet wurden. Es kann aber eben auch an anderer Stelle schon sein, je nachdem, welche Technologie Sie verwenden, können eben bestimmte Probleme bereits vorher auftauchen oder eben erst später. Die aufdeckbaren Probleme bei einem Integrationstest sind recht vielfältig. Ich habe hier mal ein paar aufgeschrieben. Wir können zum einen feststellen, dass es eine fehlerhafte Datenübertragung gibt. Wir können auch feststellen, dass es eine fehlerhafte Dateninterpretation gibt. Das heißt, es werden eigentlich prinzipiell die richtigen Daten übertragen, aber die aufrufende Komponente schaut sich die Daten an und interpretiert sie letztendlich falsch. Es kann auch genauso sein, dass die aufrufende Komponente einen Rückgabewert hat und diese Daten korrekt auch zurückübertragen werden, aber die aufrufende Komponente diesen Rückgabewert falsch interpretiert. Also auch das ist letztendlich möglich. Wir können fehlerhafte Datenraten haben. Das heißt, dass wir einfach zu viele Daten schicken oder einfach zu wenige Daten im Verhältnis zu dem, was eigentlich mal spezifiziert war. Es kann auch sein, dass es eine fehlerhafte Aufrufreihenfolge gibt, also dass zum Beispiel Komponente A die entsprechenden Methoden bei Komponente B nicht in der Reihenfolge aufruft, wie das sein muss, sondern irgendwie in einer falschen Reihenfolge. Und wir können gegebenenfalls auch falsches Timing erkennen, sodass also zum Beispiel bestimmte Aufrufe nicht in dem Zeitraum stattfinden, wie sie letztendlich stattfinden sollten. Die Frage ist jetzt natürlich, hm... Beim Integrationstest, wenn wir letztendlich sowieso die Komponenten irgendwie da so drin haben und die Komponentenfehler da natürlich auch auftauchen würden, warum machen wir denn nicht einfach nur einen Integrationstest? Wir könnten doch eigentlich auch einfach mit Integrationstests arbeiten und dann würden wir ja schon irgendwie alle Probleme auf Komponentenebene auch auf kurz oder lang finden. Das ist prinzipiell richtig, aber es hat noch weitere Nachteile. Wenn Sie nur... Integrationstests durchführen, dann werden Sie auf jeden Fall schon mal viele Failures bei dem Integrationstest haben. Denn alle Failures, die Sie auf Komponententestebene nicht herausgefunden haben, die schlagen ja dann jetzt entsprechend beim Integrationstest durch. Und da ist es dann sehr, sehr schwierig, weil das Zusammenspiel mit mehreren Komponenten ist natürlich deutlich komplexer als die Funktionalität einer einzelnen Komponente und dementsprechend ist es deutlich schwieriger herauszukriegen, was ist denn jetzt die Ursache für ein Failure, also in welcher Komponente liegt das Ganze denn, wo muss ich gegebenenfalls korrigieren. Dementsprechend ist auch unklar, wer ist denn jetzt eigentlich für diesen Failure verantwortlich, also wem muss ich vielleicht die Aufgabe geben, hier etwas zu fixen. Und man hat natürlich auch kaum Ansätze für ein Debugging, um also herauszukriegen, wo kommt denn der entsprechende Fault dann her, also wo befindet sich der Fault. Zudem ist es so, dass manche Faults in den Komponenten auch unentdeckt bleiben, weil sie ja die Komponenten nicht so detailliert abtesten, wie das bei dem Komponententest der Fall wäre, sondern sie testen nur die Sachen ab, die tatsächlich dann in dem Zusammenspiel, was sie dann im Integrationstest testen, stattfindet. Und da kann es eben sein, dass bestimmte Funktionalitäten einer Komponente vielleicht gar nicht aufgerufen werden. Wenn dann aber doch irgendwann bei einer späteren Integration oder gar, wenn das Ganze schon als System läuft, dann doch noch irgendwelche entsprechenden Probleme in einer einzelnen Komponente auftreten, dann ist das meistens sehr teuer, weil je später ein entsprechender Fehler gefunden wird, umso teurer ist er üblicherweise in der Softwareentwicklung, deswegen sollte man Fehler so früh wie möglich finden und dementsprechend sollten auch Komponententests so früh wie möglich ausgeführt werden, denn sie sind einfach effektiver, sie finden einfach die entsprechenden Probleme viel früher und sind damit in Summe auch effizienter, weil sie eben wesentlich weniger Geld auf lange Sicht gesehen dann entsprechend kosten. Für dieses Video gibt es auch eine Übung. In der Übung möchte ich Sie bitten, tatsächlich mal einen Integrationstest zu planen, also sich zu überlegen, welche Komponenten Sie wann in welcher Reihenfolge dann testen würden. Ich habe hier als Beispiel ein sehr, sehr stark vereinfachtes Navigationssystem dargestellt. Sie sehen rechts die entsprechende Softwarearchitektur dafür und Ihre Aufgabe ist jetzt erstmal zu entscheiden, welche Integrationsstrategie schlagen Sie denn für dieses System vor? Welche Komponentengruppen würden Sie abhängig von der entsprechenden Strategie dann testen? Und in welcher Reihenfolge würden Sie dann auch die einzelnen Sachen testen? Und da können Sie dann vielleicht auch noch so ein paar Zusatzinformationen geben. Was würde dann vielleicht für den Test noch benötigt werden? Was sind vielleicht bestimmte Herausforderungen? Und wie Sie hier sehen, es könnte so ein bisschen da aussehen, haben wir hier in der Architektur vielleicht einen Zyklus oder haben wir vielleicht keinen Zyklus. Machen Sie sich darüber einfach mal Gedanken und machen Sie Vorschläge, in welcher Reihenfolge Sie das Ganze testen würden. Ich bin gespannt auf diese Vorschläge und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.